Hallo, herzlich willkommen hier im Creative Valley. Ja, lange nichts mehr gehört, aber ich war im Urlaub und ich habe viel gehört. Ich mag nämlich Hörspiele und Hörbücher. Genau, also und da möchte ich euch heute eine tolle Reihe vorstellen für Leser und Hörer. Denn es gibt tolle Hörbücher davon, aber auch eine Buchreihe. Und zwar Scary Harry von Sonja Kalplinger. Hm, eine tolle, etwas gruselige, nein, eine spannende, äh, wie soll ich sagen, also übernatürliche Serie. Hm, der erste Teil heißt Scary Harry, von allen guten Geistern verlassen. Hm. Und darum geht's. Otto wohnt in, einer Wasch, in einem waschechten Spukhaus. Mhm. Und hat eine sprechende Fledermaus als Haustier. Sein Leben kann unmöglich noch schräger werden, denkt er. Bis im Nachbarsgarten ein Sensenmann entdeckt. Also bis er im Nachbarsgarten einen Sensenmann entdeckt. Mhm. Aber wenn ich schon Geister im Haus habe und eine sprechende Fledermaus, ich glaube, ein Sensenmann würde mich dann auch nicht mehr stören. Oder? Was meint ihr? Harold, genannt Scary Harry, ist gar nicht so gruselig, wie er auf dem ersten Blick aussieht. Sein, sein Job geht ihm gehörig auf dem Geist und er würde gern mal wieder Urlaub machen. Anstatt dauernd Seelen einzusammeln. Doch genau daraus wird vorerst nichts, denn als Ottos Hausgeister entführt werden, ist guter rat teuer. Zusammen mit seiner besten Freundin Emily und seinem neuen Kumpel Harold macht sich Otto auf die Suche. Die Spur führt zu einem Vergnügungspark namens Scaryland. Wow, wer nennt sein Vergnügungspark denn Scaryland? Hä? Ich würde da nicht hingehen. Offensichtlich werden die Geister dort festgehalten und müssen unter Zwang spuken. Doch wer steckt dahinter? Bald stellen Otto und Emily fest, dass es ganz schön praktisch ist, einen Sensenmann an ihrer Seite zu haben. Das ist der erste Teil von Scary Harry. Und es gibt ja noch viel mehr. Also, folgende Titel gibt es. Die Vorgeschichte sozusagen ist »Fledermaus frei Haus«. Da lernen wir nämlich die Fledermaus vom Otto kennen. Dann kommt von allen guten Geistern verlassen, totgesagte Leben länger, Titel 2, Meister aller Geister, Titel 4, ab durch die Tonne, Titel 5, hier scheiden sich die Geister, Titel 6, Hals- und Knochenbruch, Titel 7, Grüße aus Russland Titel 8 Zu tot, um wahr zu sein Ich kann euch die Reihe nur empfehlen sie ist wirklich spannend und lustig und es gibt die bei Audible natürlich als Hörbücher und es gibt aber auch die zum Lesen Das Ganze wurde geschrieben von Sonja Keiblinger und ich mag die sehr Also, Scary Harry die Reihe, die ich euch empfehlen kann Hört mal rein oder lest euch rein. Und wir sehen uns demnächst hier im Kreativverlie. Tschüss!